Ich bin in der Aktivität Test und habe hier eine integrierte Aufgabenstellung. Das bedeutet, dass ich hier Werte habe, die sich durch die gesamte Aufgabe durchziehen, aufeinander aufbauen. Und dann dementsprechend eben auch die Werte hier aus der Frage 1 für die unteren und für die späteren Fragen gelten. Dazu habe ich hier den Fragetyp berechnet. Bei der Frage 1 da kann ich hier Variablen setzen und aus also einem bestimmten Wertebereich Zufallszahlen generieren. Hier habe ich zum Beispiel Fixkosten in Höhe von 59.254 und die finde ich dann hier unten auch bei der Frage 4 hier in diesem Diagramm, das sich dynamisch anpasst. Diese gelbe Linie, das sind die Fixkosten und auch hier haben wir 59.254. Wenn ich mal eine neue Vorschau beginne, dann habe ich jetzt hier Fixkosten in Höhe von 113.151 und dementsprechend passt sich das Diagramm hier mit dem gleichen Wert an. Bei der Aufgabe 1, da muss ich hier einen Eurobetrag berechnen, in diesem Fall hier die Selbstkosten. Das sind 260,18. Wenn ich das so eingebe und dann mal auf Prüfen gehe, dann wird es hier gleich geprüft, das ist so eingestellt. In der Antwort wird dann hier das Eurozeichen noch ergänzt, das kann ich einstellen. Schauen wir uns mal hier die Frage an, da sieht mir zunächst mal die einzelnen Variablen mit den entsprechenden Wertebereich. Und diese Variablen gebe ich dann hier im Fragetext mit einer geschreiften Klammer an. Bei der Antwortformel verwende ich auch hier diese Variablen, um dementsprechend dann den Wert auszurechnen, wenn also... Die Berechnung hier stimmt, gebe ich 100%. Ich runde das Ganze hier auf zwei Stellen, gebe dementsprechend hier auch zwei Nachkommastellen an, keine Toleranz. Und hier unten kann ich dann noch die Maßeinheit angeben. Ich kann hier entweder angeben, Maßeinheit nicht verwenden oder sie muss angegeben sein. Und ich habe hier angegeben, dass sie optional ist. Und hier dann dementsprechend auch das Einheitensymbol. Ja, bei der Aufgabe oder bei der Frage 2 ähm, dasselbe Prinzip. Hier soll man das Betriebsergebnis berechnen. Das sind 909.741. Muss man natürlich eine Nebenrechnung machen und dann dementsprechend hier eingeben. Ich prüfe das Ganze. Und auch hier die richtige Antwort. Ich muss diesen Fragetyp berechnet jetzt hier nicht durchziehen, sondern ich kann hier zwischendurch auch mal einen anderen Fragetyp. Einschieben. Das ist hier eine einfache Zuordnung und zwar bezieht sich das auf das folgende Diagramm. Da soll man einfach nur die Legende erstellen, also dementsprechend hier die richtigen Begriffe zuordnen. So, da haben wir die Variablenkosten und das hier sind die nette Verkaufserlöse. Auch das prüfe ich gleich. Ja, und dann kann ich auch bei diesem Diagramm hier also die aktuellen Werte übernehmen. In diesem Fall soll man hier grafisch die Gewinnschwelle herauslesen. Das wäre hier dieser Wert 113,61. Allerdings soll ich ja die Gewinnschwellenmenge, also die Stückzahl, angeben. Dementsprechend muss ich hier aufrunden. Das heißt, das Ergebnis wäre eigentlich 114. Ich gebe jetzt trotzdem mal das Falsche ein, damit man sieht, wie das aussieht. Also ich prüfe das Ganze und dann sagt mir hier Moodle also die Antwort ist falsch. Die richtige Antwort wäre 114 gewesen. Gut, wie mache ich das? Ich gehe mal in die Frage rein. Man sieht hier erstmal gar nichts, weil dieses Diagramm hier in der Vorschau oder hier im Editor nicht angezeigt wird. Dementsprechend springe ich hier den HTML-Modus. Und im Prinzip sind das hier diese Variablen mit den geschweiften Klammern. Da würden normalerweise Zahlen stehen bei diesen drei Werten. Man muss nur aufpassen. In JavaScript kann er hier auch mal eine geschweifte Klammer stehen. Das erkennt Moodle auch und fragt mich dann, wenn ich diese Frage stelle, ob ich daraus eine Variable bilden will, kann ich aber dann verneinen. Es geht hier wirklich nur um diese drei Variablen. Ja, der Rest ist dann Code für das Diagramm. Und bei der Formel, da muss ich das Ganze dann aufrunden. Da muss man halt in der Moodle-Doku mal nachlesen, wie die Syntax ist für Aufrunden. Und ja, dementsprechend hier 0 Null-Nachkommastellen, keine Maßeinheit und dann ist die Aufgabe schon erstellt. So, in der Frage 4 habe ich jetzt die Gewinnschwellmenge grafisch ermittelt. Ich möchte sie vielleicht auch noch ausrechnen lassen und dann ändere ich eben eine Variable, dann sage ich, der nette Verkaufspreis von 1.146 11 äh, soll um 10% gesenkt werden. Hier habe ich noch vergessen. Das Ganze richtig hier mit zwei Nachkommastellen und Eurozeichen zu machen. So, so sieht es dann übrigens aus. Hier gibt man diese Wertebereiche bei einer berechneten Frage an, kann die dann hier generieren. Hier gebe ich dann an, dass ich die vorherigen Werte benutzen möchte, also aus den vorherigen Fragen. Ich erstelle hier so also nichts Neues, sondern gehe hier nur auf Speichern. Und dann kann ich hier mal die Antwort eingeben wäre dann 129, mal schauen, ob das richtig ist, genau, 129, schauen wir uns nochmal die ähm, Formel dazu an, im Prinzip ist es ja die gleiche wie bei dem Diagramm, nur dass ich jetzt hier nochmal, also die nette Verkaufserlöse mal 0,1, also ich kann hier nicht Prozent angeben, sondern ich muss hier mit 0,1 rechnen, beziehungsweise 0.1 für die amerikanische Schreibweise, und ja, das Ganze natürlich auch wieder aufrunden und dann habe ich das Ergebnis. Ja, noch was vielleicht zu den Werten an sich. Ähm, in diesem Fall haben wir hier einen relativ hohen Nettoverkaufspreis und relativ geringe variable Kosten, was dann ja, bei recht durchschnittlichen Fixkosten zu einem satten Betriebsgewinn führt. Das liegt natürlich daran, dass ich ähm, bei diesen Zufallswerten gerne hätte, dass ich möglichst in den meisten Fällen ein äh, positives Betriebsergebnis habe. Also jetzt wenig Aufgaben, wo dann ein Verlust entsteht. Dementsprechend habe ich hier die nette Verkaufserlöser recht hoch gesetzt, vielleicht auch zu hoch. Da könnte man hier so also diesen Wert runtersetzen. Oder man setzt dann den Wert der variablen Kosten etwas höher.